In einer Gärtnerei sind neben Personal- und Materialkosten, also Kosten für Blumen und Pflanzen, natürlich Energiekosten und Wasserkosten sehr bedeutsam. Ist es ein Betrieb mit Glashaus, so sind die Heizkosten zur Erwärmung der Glashäuser von Bedeutung. Und der größte Verbraucher. Hier gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, um sparsam mit Energie umzugehen und auch Kosten zu sparen. Wie das in der Praxis aussieht, das sehen wir uns heute in der Gärtnerei Lindner an. In Gärtnereien wird Energie vor allem dafür verwendet, um optimale Bedingungen für alle Blumen und Pflanzen zu schaffen. Horzen da wir mit Erdgas, mit einem modulierenden Brenner, dass immer nur die Leistung erzeugt wird, was in die Gloshäßer gebraucht wird. Dann im Sommer braucht man den Strom zum Lüften, zum Schattieren, dass eben die Blumen nicht warm wird. Und dass nicht zu viel Sonne im Glashaus ist. So wie man jetzt da sieht, oben das weiße durch, das ist ein Schattierungsdurch für den Sommer, dass nicht zu viel Sonneneinstrahlung reinkommt. Und zugleich auch im Winter als, als Energieeinsparung. Ich sage aber, das ist wie ein Duchert: man deckt sie zu und dort zieht man auch zu, das ist dicht, dann ist sie unten schön warm und oben im Giebelbereich vom Glashaus hat man dann eine kühlere Temperatur als wir im Kulturbereich. Bei den Energieschirmen hat Josef bis zu 70 Energieeinsparung, wenn der Schirm zu ist. Was auch noch wichtig ist, wenn er in der Früh aufgeht, dann muss er stufenweise gehen, weil sonst von oben die kalte Luft runterfällt und durch das äh, hat man einen Kälteschock bei den Pflanzen und der Taubildung. Was auch noch gemacht worden ist, die Glashäuser sind teilweise saniert worden, also auf kittlose Verklosung umdeckt worden und durch das sind die Glashäuser viel dichter und brauchen auch weniger Energie. Das Heizungssystem wird mit einem Klimacomputer gesteuert. Licht und Kälte werden dabei gemessen. Und schon optimal angesteuert in die Glashäuser. Jetzt Gloshaus hat seinen eigenen Mischer, dass nur so viel Wärme ins Gloshaus reingeht, was gebraucht wird. Und wenn in der Früh der Tag kommt, die Sonne kommt, starke Sonneneinstrahlung kommt, dann fährt die Heizung schon runter, dass man nicht dann die Wärme, die man über die Nacht gezeigt hat, wieder ausprüfert, wann die Lüftung aufgeht. Die gesamte Gärtnerei von Josef hat ein geschlossenes Wasserkreislaufsystem. Das nennt sie in der Fachsprache Eppe-Flut. Wie der Name schon sagt, Eppe ist trocken und Flut, da steht der ganze Tisch unter Wasser. Das läuft dann wieder zurück ins Sammelbecken und wird dann für die nächste Bewässerungsgruppen wieder hergenommen. In der Bewässerung ist immer ein bisschen ein Dünger drin, also kriegt die Pflanzen immer einen leichten Dünger und der wird dann wieder hergenommen für, den, für die nächste Gruppe. Und die Maßnahmen in Sachen Energieeffizienz zahlen sich aus. Na ja, äh, wenn man sich denkt, äh, der alte Ölkessel. Ich habe früher zwei Ölkessel gehabt, die haben un ungefähr 800 kW Leistung gehabt. Und jetzt habe ich einen Gaskessel, der hat 500 kW Heizleistung. Und mit dem komme ich auch aus. Da sieht man es ganz deutlich, dass man durch die Energiesparmaßnahmen Energie spart und nicht mehr so viel Heizleistung braucht. Na naja, das, das Thema Photovoltaik ist sicher, steht im Raum. Und man muss schauen auf, auf die Gebäude, auf die festeindeckten Gebäude, ob man da die eine oder andere Paneele unterbringt, dass man eben selbst einen Strom erzeugen kann und, und die, die, den Strombedarf ein bisschen selber abdecken kann. Spezielle Energieschirme, ein Belüftungssystem und ein Wasserkreislaufsystem. Die Gärtnerei Lindner ist mit ihren energiesparenden Maßnahmen ein echter Bird betrieb